Hallo liebe YouTuber, heute gibt es ein neues Video zur Herbstzeit und Halloween rückt ja auch näher. Ähm, wir haben eine ganz tolle herbstliche Deko gemacht, ähm, kann auch zu Erntedank dekoriert werden. Und wie das genau geht, wie man diese schönen Materialien auf den Strohballen fixiert und alle Details kommen jetzt. Dazu brauchen wir natürlich schöne herbstliche Materialien und allen voran diese wunderbaren Strohballen. Ähm, ich würde sagen, einfach mal beim Bauern fragen oder wenn es einen Stall gibt in der Nähe, ähm, dass man die besorgt. Kleiner Tipp von mir, am besten in einer Decke transportieren, ansonsten ist der ganze Weg vom Auto zum Haus oder wo man es hin transportiert voller Stroh und das ist ein bisschen ätzend. <lacht> ja, ich habe das jetzt schon gemacht in Vorbereitung, das wollte ich euch ersparen. Ja ähm, dann habe ich ganz tolle malus -Äppelchen. die bekommt man tatsächlich beim Verlusten. Die sind hier am Stiel, die sind natürlich wunderschön für, zum Dekorieren. Ähm, hab schöne Birkenstäbe. Äh, ich habe schöne Birkenstämme, tolle Maiskolben, das ist Ziermais, äh, bunter Ziermais. Und dann habe ich ähm, schöne Grenze, herbstliche Kränze, die sind mit wilden Wein, äh, mit Beeren, toll gewickelt, die verschiedene Farben, die kommen gleich noch im Video raus. Dann haben wir Kürbisse, die ganz großen, irre, die sind auch richtig schwer, haben tolle Farben, wow, das ist ein Highlight, auch zu Halloween, klasse. Kürbisse brauche ich in verschiedenen Größen, hier diese kleinen, diese kleineren Kürbisse und dann noch die, die indien Kürbisse, die gefleckten, auch noch in verschiedenen Varianten. Ja, dann haben wir Fissales. was wie immer ganz wichtig ist, wir brauchen Draht. Und ähm, Draht, das erkläre ich gleich. Draht brauchen wir, weil ich habe hier so schöne alte Milchkannen. Vielleicht hast du zu Hause irgendein Gefäß. Ich ähm, habe hier ein Bündel Weide. Man kann auch ein Bündel Zweige nehmen. Und ähm, da habe ich diese Weide gebündelt mit ein bisschen Bast und habe die dann ähm, hier in die Kanne gesteckt, aber das wäre jetzt natürlich viel zu leicht, wenn man das nur da reinsteckt. Ähm, ich habe Steine seitlich eingefüllt und einfach noch das ein bisschen dekoriertes Moos genommen und ich habe die für Salis hier an eine Schnur gedrahtet ähm, und mit einem Gewebeband hier nochmal die Weide abgefasst. Ähm, man kann aber auch, und jetzt komme ich wieder zum Thema Draht zurück, Draht natürlich in diesem schönen Orange, und ich nehme mal meine Physalis hoch. Die so. haben ja so nette kleine Stiele und ähm, man kann die Physalis einfach an dem Stiel ein bisschen drum und dann den Draht, damit er auch schön bleibt, einmal verdrehen. Dann lasse ich den Draht wieder so ein Stückchen das ist schon ein Stückchen Luft. Ich nehme diesen Physalis Stiel und äh, drahte die nächste Physalis an. So, verdreht verdrehe das und mache auf diese Art und Weise eine hübsche kleine Physalis-Kette. Die wiegen ja auch nichts. Ähm, die Deko ist haltbarer, wenn sie unterm Dach ist. Das ist natürlich schöner als äh, über, ähm, Und wenn es im Regen ist, dann halten die Physalis natürlich nicht ganz so gut. Es ähm, ist dann begrenzt, Kürbisse und so das ist kein Problem. Aber das ist natürlich eine super Sache, wenn das ein bisschen geschützt ist. Also unter dem Vordach oder so ist das natürlich klasse. Du kannst ja auch jederzeit von dieser Deko ähm, Teile rauspicken. Ähm, wir machen jetzt hier natürlich eine richtig tolle Deko für ein Restaurant. Hier, da wird auch richtig schön gefeiert, da sehen das viele Leute. Also wir haben hier unglaublich Publikum und im Moment echt Glück, dass hier so wenige laufen. Aber es wird sich vermutlich ändern. So Ich habe meine kleine hübsche Kette und ähm, ich hänge die einfach in die Walde ein. So, wirklich hier ein bisschen rum, ich brauche das dass wir jetzt gar nicht so toll festmachen. Und, so, Moment, nehme mal meine Drahtschere. ist also Wie immer das ist alles wichtig, dass das Werkzeug gut ist. Die Drahtschere, die ist vor allem total wichtig, wenn es nachher an den dicken Draht geht. Im Moment ist das ja alles noch ein bisschen schön kleiner Draht, aber, so. Ja, also, hier haben wir jetzt unsere Physalis. Dann gehe ich noch mal weiter zu den Materialien, die wir brauchen, für diese schöne Deko. Und zwar, da, da habe ich dann auch noch paar Puttenranken mitgebracht. So, die sich so um ähm, Schöne lange Ranken, da komme ich aber gleich noch dazu. Ja, jetzt geht es mal ans Werk. Ähm, und ich werde als erstes die Strohballen drapieren dass die auch schön, dass ich auch dann schönen Aufbau machen kann. Die Strohballen sind ja immer schön gebündelt. Wir haben hier so zwei Schnüre. Da kann man die super anpacken, denn da sieht man aus wie der Bein selber. Aber das macht nichts. Ich habe hier natürlich ein paar Tischchen. Das erleichtert die ganze Geschichte. Und jetzt mache ich die Strohballen einfach so ein bisschen schräg weil ich habe da natürlich auch bestimmte Sachen damit vor. Der wichtiger Punkt ist natürlich, wenn diese Strohballen so schön schräg sind, dann überlegt man sich, wie bekommt man diese Kästchen, weil ich lege die Kürbisse gerne in die Kästchen, wie bekommt man die fest? Man nimmt einen, und dann kommen wir wieder zum Thema Draht, einen 18er Draht, also einen richtig dicken, ja. Und ähm, du kannst auch ähm, zum Beispiel einen Holzstab nehmen und ich drahte dieses Kästchen, hier in den Strohballen rein. Eine Stelle reicht eigentlich und schon habe ich wunderschöne Halterung, dass ich den Kürbis hier reinlegen kann und ähm, die Kiste hält. Das Gleiche mache ich mit den Grenzen, weil die möchte ich ja auch ganz schön da dranhängen und fixieren. Ähm, und hier gehe ich auch mit dem Draht. Der hat immer eine Seite, die ist äh, spitz, nicht die stumpfe nehmen. Ich gehe anfang mit einer Seite durch den Kranz durch. Ähm, ich nehme den als Gabel, sprich ich habe zwei lange Enden und ähm, kann auf diese Art und Weise dann einfach den Kranz hier in den Strohrömer reinspießen. Der Maiskolben wird ange, an, an der Stelle, wo der Wuchs von dem Grün ist, wird an der Stelle angebratet. Der Draht wird verdreht. So, und auch hier habe ich wieder einen Maiskolben der sich super platzieren lässt auf dem Strohballen. Ja, so gehe ich jetzt mit den ganzen Materialien vor. Die werden jetzt mal schön fixiert. So, ich habe jetzt hier schon einiges dekoriert. Und ähm, also die ganzen äh, Zweige, alles was ich genommen habe, habe ich mit einer, wir nennen das auch Gabel, gedrahtet. Ähm, habe also einfach den Draht genommen und gegabelt und dann eingestochen. Der Drahtbot muss fest genug sein. So, und auf diese Art und Weise habe ich ähm, die Kästchen dran gedrahtet. Ähm, ich habe die, die Äpfelzweige, die Apfelzweige gedrahtet, die Grenze. Ähm, ich habe den Strohballen bewusst so ein bisschen erhöht, weil ich finde, dass man sch viel schöner die Sachen angucken kann, wenn der natürlich ein bisschen schräg ist. Das heißt, zu Hause sollte man einfach ein bisschen, also man hat Tischchen, ähm, Weinkisten, ja, ähm, irgendwelche schönen Holzsachen, die kann man alle ganz toll verwenden. Man kann auch schöne knorzelige Zweige nehmen. Hier habe ich Birke verwendet und habe einfach diesen Zweig mit Malus-Äpfel drüber gelegt. Den Turbankürbis, da habe ich bewusst diese Seite genommen, weil die andere ist zwar auch schön, aber die Seite ist schöner. Ja, und schön ist es auch, wenn ein bisschen Flechten auf den Zweigen sind. Hier auf der Birke ist diese helle Flechte. Es ist wunderschön und ich habe einfach nur den Manuszweig drüber gelegt. Zum Teil kann man auch die Zweige in diese Spüre vom Strohwall reinstecken nur. Also hier habe ich das einfach nur reingesteckt. Hier habe ich einen Kranz, da habe ich den Draht so ein bisschen hochstehen lassen, damit der Draht hochkant ist. Also hier ist der Draht direkt dahinter und habe den nur so ein bisschen aufgestellt. Ich habe natürlich den Strohwallen auch ein bisschen erhöht. Und ähm, was ich sehr schön fand, ist, dass die, die Kannen in der Weide, dass die auch auf verschiedenen Ebenen sind, weil wir wollen ja so ein Höhenprofil haben und dadurch, wir haben unten den Strohball quer, den hoch, oben um den quer. Also es ist einfach schön, dass das Auge was zum Gucken hat, ganz entlang und ähm, ganz viele kleine Kürbisse. Mal so ein Pärchen an Maiskolben, mal einzelne und hier habe ich noch einen letzten Kürbis. Und von der Hagebutte, da habe ich einfach noch zwei Zweige, die zur Türe am so Abstehen, da habe ich abgeschnitten, aber warum weg tun, die können wir auch verwenden. Und die kommen jetzt einfach mit dem Kürbis, werden die auch noch gedrahtet. Und da suche ich noch ein schönes Plätzchen. Hier ist natürlich die Eingangstür und deswegen wollte ich diesen blauen, diesen blauen Draht von dem Strohballen noch ein bisschen verdecken. Ja, und ähm, also, hier finden ganz tolle Sachen statt. Die Gäste wollen jetzt auch diese schönen Herbstsachen. Es gibt auch demnächst die Halloween-Party. Wir sind hier in Königstein beim Restaurant. Ähm, tolle Party. Und ja, ich hoffe, meine Herbstdeko hat euch gefallen. Ihr könnt auch kleine Teile davon verwenden und müsst es jetzt nicht so groß machen. Aber ähm, es gibt ja so, so viele Facetten. Ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich freue mich über viele Daumen hoch und, äh, und neue Abos. Ähm, und wenn ihr abonniert habt, dann ist ganz wichtig, der, äh, klickt auf die Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn ein neues Video von mir da ist. Ansonsten ähm, verpasst ihr das ja vielleicht. Ja, ansonsten... Viel Spaß, schöne Herbstwochen, alles Liebe von eurer Margit.